Wir hängen gerade im Uphill, aber wir haben eine Ankündigung für euch und zwar planen wir live zu gehen direkt vom Gardasee, so wie es aussieht vom Bus oder wenn schönes Wetter ist von irgendwo draußen am Berg oben. Ganz genau. Und was wir dafür brauchen, sind ein paar Fragen von euch. Deswegen schreibt uns gerne Fragen unter dieses Video, was wir dann beantworten sollen, damit wir zum Einstieg schon ein bisschen was haben, was wir euch beantworten können. Und dann geht natürlich live, wenn es soweit ist, 18 Uhr Donnerstag. Und jetzt wäre es natürlich schlau gewesen, wenn ich mir das Datum gemerkt hätte. Das wäre zu einfach gewesen. Donnerstag der... April. 28. April, 18 Uhr, sind wir dann live. Liebe. Und wie gesagt, jetzt schon Fragen stellen, die werden dann auf jeden Fall beantwortet. Petra, wie alt bist du? Ja, alles wird dann beantwortet, was gefragt wird. Allerdings... Fast alles. Nur live. Ja, Nico macht da schon wieder äh, kleine Ausnahmen. Nichts unter der Gürtellinie. Schauen wir mal, was kommt an Fragen. Donnerstag, 18 Uhr, 28. April, live direkt vom Lago di Gata.